mm Nein, das kann ich nicht. Götter, was soll ich tun? Dich mir anvertrauen. Dir, Monostatos? Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Farbe oder vor dem ausgedachten Mord? Du weißt also... Alles. Du hast also nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre... Mich zu lieben. Nein. Ja oder Nein! Nein! Geh, Monastados. Herr, ich bin unschuldig. Geh. Herr, großer Sarastro, strafe meine Mutter nicht. Der Schmerz über meine Abwesenheit. Ich weiß alles. Der Himmel schenke nur Tamino Mut und Standhaftigkeit. Dann bist du mit ihm glücklich. Und deine Mutter soll nach ihrer Burg zurückkehren.